Willkommen zurück Reisende. Wir befinden uns wieder in Nomad Sky. Wir haben ja ein paar Missionen schon abschließen können. In Atlas fehlt uns jedoch hier Planetenzoologie. Auf zehn Planeten alles scannen. Und wir befinden uns gerade auf einer Raumstation, weil wir ja hier das Schiff gefunden haben zum Verkaufen. Ah, das ist die falsche Seite. Und das werden wir jetzt erstmal verkaufen. Und dann auf den Raumstationen mit den ganzen Leuten reden, um Wörter zu lernen und noch von System zu System fliegen. Um die Planeten ein bisschen zu scannen, müssen wir immer mal landen, suchen wir uns irgendwas aus. Auf Anomalien zum Beispiel, also an normale Planeten, meist nur eine. Ja, da würden wir dann schneller vorankommen. Aber die müssen wir halt erstmal finden. So, jetzt haben wir nicht unser richtiges Schiff. Das ist aber jetzt schon mal... lastend. Hm. Dann reden wir jetzt hier mit den Leuten. Gehen auf unseren Frachter. Und steigen in unser richtiges Schiff. Dann wir, kommen wir auch ein paar Wörter. So, einfach zweimal hintereinander schnell eins drücken. Das reicht vollkommen. Irgendein Wort lernt man immer. Welches ist völlig egal. Das haben wir am Anfang etwas vernachlässigt. Dann werden wir das jetzt nachholen. Ah, der wusste direkt, dass ich mit ihm sprechen will. Hat sich direkt umgedreht. Ah, das ist ein Wissenschaftler. Das ist natürlich gar nicht gut. Der gibt uns kein Wort. So. müssten wir noch ansprechen können weil den die Atlas Mission da brauchen wir Meilensteine wenn wir nicht einfach so komplett abschließen Dann müssen wir uns die jetzt erstmal verdienen die Meilensteine mal mit dem, ja, den haben wir jetzt einmal zum Achter, da wo unsere Goldbasis steht, also unsere Goldfarm, können wir jetzt zum Beispiel auch hin. Das Tier haben wir gescannt, aber da ich nicht weiß, wie der, also wie das System heißt. Müssen wir mal kurz hin. Wo ist jetzt unser Schiff? Das steht nicht mal hier drin. Ah, und nach der letzten Folge ist hier ein exotisches Schiff gelandet. Sieht zwar sehr seltsam aus. Aber das habe ich uns mal gekauft. Gucken, ob wir das behalten oder nicht. So aber wir wollen unser richtiges Schiff. Das hier. Einmal einsteigen. Und so. jetzt ab zu unserer Goldbasis. E A C. Wir könnten ja auch mal nebenbei mission laufen lassen. damit wir irgendwie die Traumantenne langsam mal bekommen. Damit wir unser lebendes Schiff auch in Angriff nehmen können. So. Ausgeglichen. Das hm. ist doch. Aho. Oh, oh. Mit dem C-Schiffer. Ja, das müsste ja gehen. Dann leveln die auch gleich ein bisschen. So. Speichern. Und ab zum. Sechseckplaneten. Planeten. weil wir müssen die hochladen, damit die als entdeckt gel äh, gelten. So, einmal gucken. Hier draufklicken und jetzt registrieren. So. Dann haben wir jetzt eine erledigt. Eins von zwei kartiert. Dann müssen wir jetzt da, wo unser Frachter steht, haben wir aufgehört. Von ne? da erkunden. Ja, am einfachsten. Weil die anderen sind eigentlich keine. Also wir können gucken gehen. Aber ich glaube, das sind keine Anomalieplaneten, auf denen es wenig Spezies gibt. dass wir deine Atlas Mission machen und uns ein Meilenstein fehlt so wie viele Tiere gibt es denn hier ach so so also, neun im gar keins seltenboden Luft Luft unter Wasser Okay, dann werden wir weiter Gehen wir jetzt einfach direkt Frachter und Erkunden von da aus. So. Reich Schiff runter. Steht genau da so was haben wir hier eigentlich für Planeten so topisch faulend wütend das heißt terraforming giftig wütend Ab ins nächste System mich jetzt auch Nein. Ah jetzt wir werden einfach alle erkunden in der Nähe und gut ist wir bestimmt einige finden bei neun oder zehn Spezies ist es ganz schön schwierig die dann meist die letzte zu finden. Also, zwei Planeten, ein Mond. Jetzt hier. Isotopisch. Quenze erhalten. Was jetzt kaputt? Wir haben uns zurückgelassen. Ich verpflichtet ihnen zu folgen, aber ich weiß, wo das enden wird. Wenn du das empfängst, folge meinen Koordinaten und sichere den Standort, falls es nicht rückschaffe, bitte. Raumschiff die die Koordinaten aus der Nachricht des Fremden. Die Übertragung ist mit der Zeit schwächer geworden. Doch der Standort scheint gültig zu sein. Ach nee, Nautilu äh, Nautilus-Mission. Ziel außerhalb des Systems. Ja, die kann ja jetzt auch erstmal warten, die Mission. So... Es sind natürlich beide dahinter. Halt wäre es nicht irgendwie klar gewesen? So, oh Gott ist der Planet groß. Dampfplanet? Okay. Konischer Mond. Also auf so einem Dampfplaneten war ich noch nie. Also, Wir können uns den ja mal als erkundet holen. Und dann auch direkt gucken. Einfach, wie viele Tiere es da gibt. Wir werden erstmal eine andere Mission auswählen, damit das hier nicht so nervt. Müssen wir mal gucken. Kampfplanet. Stimmt ganz nach Nebel. Und aktive Vulkane oder sowas. Oh Gott. Oh. Wieder so ein Bergplanet, der ist doch nicht wahr. Kann man hier irgendwo landen? Was zum. Das sah eben aus wie ein Mensch. Kann man hier denn landen? Ja, nö, kann man nicht. Super. Ist hier ein Gebäude? Kann man da vielleicht landen? Ah, wer hätte gedacht, dass das so schwer ist, hier zu landen hier ein bisschen freie Fläche, wird es wohl geben. Uh, hier können wir landen. Okay, das sind 16 aufeinanderfolgende Missionen, so wie es scheint. Unten stand Atlas Sequenz 1 von 16 und das ist die Unterwasser. Mission tropische Stürme gibt es hier. Da sind Tiere. So, eins von fünf. Zwei von fünf. Dann werden wir jetzt mal unter Wasser gucken. War ein bisschen flach hier, aber... Hinten ist was. Okay, ist so eine... Uh, ha. Nicht die Pflanze gescannt, das war gut. Oh, nee, da sind wieder so super schnelle. Oder sind das die... Ja, das scheinen die zu sein. Oh, nein, lass ich doch scannen. Oh Gott. kennen in den Fisch? So vier von fünf. Noch eins unter Wasser? Wir suchen nur rote Punkte. Hm, nee, dann müssen wir mal gucken gewöhnlich in der Luft. Ah, okay. Dann ab nach oben. Da ist unser Schiff. Vielleicht finden wir das Tier. Also ist es ja in der Luft. So da dann. Eben der Kristall. Da ist es. Zack fünf von fünf. Alle fünf Spezies entdeckt. So, zwei haben wir, acht muss man noch. es hier mehr Tiere gab, war das jetzt gar nicht so schwierig. So. Ab ins nächste System, ich sagen. Weil die anderen haben sich ja nicht so spannend angehört. wenn am anderen Planeten hier. ja auch gucken, wir müssen ja jetzt eh reisen, wo diese Wassermission ist. Vielleicht ist die ja hier in der Nähe. Da wir eh in ein anderes System müssen. Ach, aber da waren wir schon. Ja, das ist ja doof. Aber dann können wir da gleich noch mal gucken, was auf für Planeten gab Und wenn es eine Unterwassermission ist, dann sind bestimmt fast alle Tiere auch unter Wasser. Was? Ähm ja, ich habe keinen Bock auf den Frachterkampf. Ich hab das Spiel kaputt gemacht, weil unser Frachter jetzt hier rumsteht. Immer, an den ja, immer ein Frachterkampf. Ja, hättest du mal die Güte zu landen. Aber der kann uns ja trotzdem die Belohnung geben. So ist er nicht. Datenspeisung, Sequenz erhalten. Quelle unbekannt. Schon wieder. Aber haben wir doch. Ist Was ist denn jetzt kaputt? 40 Mal geworben. Oh, okay. So, uns fürs Nichts machen. Antenne. Also, was ist das hier eigentlich jetzt für ein System? Ja, da waren wir Das war gut. Dann machen wir jetzt diese Unterwassermission. Dann haben wir die bestimmt getriggert, weil wir die eine andere Mission letztens abgeschlossen haben. Wo ist es denn hin? Weiß, wie soll man hier nur eine Wassermission machen? Das ist ein Schiff. Ein Solarfighter. Mal gucken welche Farbe der hat. <lacht> Nein, mein kann er krass schweben, also. Doch, wir kommen ans Schiff. Das Ding sieht ja scheiße aus. Hm. 7 Millionen, ja gut, wir kriegen eh nur 70%. 500. Auf, auf einem Steinplaneten suchen wir das Wasser. Gibt Sinn. Immerhin wenig Schwerkraft, kommen wir gut voran. Nee. also lang? Nee, hä? Nicht? Oh, jetzt schickt er uns wieder einmal im Kreis und dann sind wir trotzdem beim Schiff, oder was? Oder wir nehmen das Gebäude hier. <lacht> So, speichern. Könnte man natürlich voll cool mit seinen Fahrzeugen rumheizen. Oh, unter Wasser ist nur doch aber oder was ist denn das hier unter Wasser und es steht natürlich nicht dran was aber ich denke mal es genau so aus also wir gehen hier wieder einpacken lagern So, so so Echo was oh Gott ich habe es nicht gelesen. See scan. Raumschiff ja auch da fahren wir doch. Haben wir ein Portal in dem System? Aggressive Wächter. gibt es auch Wächter. Gibt noch andere Planeten? Also, wo haben wir geparkt? Dann so ist da reiche das Raumschiff des Fremden. Na gut, dass ich da geparkt habe. Das hätte ich es oh, Voll gut, wir kommen richtig weit mit dem Jetpack in eins durch. So, wir müssen bestimmt mit dieser komischen Google quatschen. einfach mal machen. Ja, zwar jetzt nicht geblinkt, aber wir suchen mal nach Gütern. Wir haben was bekommen. Das ist doch jetzt aber das sind Güter. Reiche des Raumschiffes Fremden. Hä? Das ist nicht das hier? Sehr seltsame Sache. Notrufsignal erreicht. Das ist das Schiff. Auch davon wird das nicht angezeigt. Raumschiff des Fremden. Ja, was geht denn jetzt hier nicht? Machen wir das mal aus. Hm, einfach mal alles öffnen jetzt hier. Ja, das Richtige zu sein, nur interessiert es das Spiel nicht sonderlich. Weil wir sind ja nun bei dem. Hä? So. Bettelt um einen Rettungsversuch, riet jedoch gleichzeitig davon ab, benutzen den Scanner, um den Weg zu folgen. Ja, aber ist doch hier. Wird ja sogar oben angezeigt. Dass es das hier ist. Da ist ein Wächter. Da ist unser Schiff. Es gibt ja hier auch nichts anderes. Achterwurf. Schädigte Maschine. Notrufsignal 25 U. Erreicht. oder geht das nicht, weil das blöde Ding schwebt? Aber es wird doch hier angezeigt, das Symbol. Umschiff des Fremden, nicht dieser Planet? Aha. Ergibt voll Sinn, dass sonst zu dem schickt und dann... Hält ihm auf. Oh, oh, oh wir müssen auf einem anderen Planeten. Oh, wie konnte ich nur? Hm. Oh, An der Scheißmission. Was man die trotzdem machen muss, selbst wenn man diese blöde u schon hat. Ja, jetzt kommt es wieder ungefährer Standort. Wir müssen hier irgendwo landen und keine Inseln. Nee. Da nehmen sie. Haben sich auch super überlegt. Oh, auf Wasser können sie nicht landen. Oh. Schicken wir sie zu Fußballplaneten. <lacht> Schmerzhaft heißer Regen. Feindselige Patrouille. Der Planet ist ja ideal. Echt jetzt da. Ach, da sind bestimmt wieder diese komischen Viecher. Die war letztes Mal nicht... Wie tief ist das? Ne, hey, das ist ja mal voll falsch. Uh, 100 U uh, tief. Wie viele Tiere gibt's hier? Neun, viel zu viele. hat das ist natürlich echt gut. Eine Unterwasserbasis. Wir sind schon wieder unter Wasser, warum auch immer. So. Ist natürlich prima, dass das sonst so ist. Boah Alter, hier hätte man doch auch landen können, oder? Guckt ja fast aus dem Wasser raus. Was? Landung nicht möglich, ja, liegt nicht. Ich land hier einfach. Hm, schade geht nicht. Also wir suchen... Ja, was suchen wir eigentlich? Ein abgeschürztes Schiff unter Wasser daneben ist eine kleine kammer Aber jetzt tauchen wir schon wieder 300 und dann kriegen wir das rezept für das u-boot haben wir ja schon Was ist das weit weg jetzt natürlich super nervig aber auch null voran also immerhin noch schneller als das blöde U-Boot. Oh ich keine andere insel ne? ja oh, ich, oh, was macht der denn für eine scheiße soll jetzt auf dem Wasser, Mensch, es ging das. Jetzt haben wir uns verfahren. Oh, lang. Ach, was? Ups. Umschiffen noch nicht heute. Ach, nehmen wir das da. Ah. Oh, Mensch ist Kinder. Was für ein Schrotthaufen? Nix wert. So, lass uns wieder zurück hier. Oh, die Autilompline, jehe, yeah, haben wir ja schon. Oh, das echt jetzt. So, danke. darf du jetzt für abreißen. Hier, unser Dreck's U-Boot hier rum. So, nächste Mission. Mach ihn jetzt hier. Das ist Dachzeit. Echt jetzt? Ist das U-Boot. Oh, nee, ey. So, reicht das jetzt? Erkunde die Tiefen. Wer wo denn? Ein Scanner. <lacht> Super. Aber jetzt müssen wir hier einen Dreckscanner scanner einbauen. Ich habe so keinen Bock auf das U-Boot. Ne? So. Wo können wir jetzt zu Fuß hinschwimmen? Müssen wir hin? Super präzise, diese dumme Quest, ne? Suche nach Expedition. Ich habe keinen Bock, hier im Wasser zu verbringen. Ist einfach mal ein Scheißdreck. Tricksmuscheln braucht keine Sau. Ist das eine Scheißmission? Auf Spuren der Expedition. Jawohl, denn ich will hier nicht Stunden verbringen. Also mal im Ernst. Das Wassergebäude lokalisieren. Ah, guck mal, jetzt hat er die Drecksmission aktualisiert. Scheiß an. Ich so, nah, dem Ja, gut. Und wo ist das? Lass mich raus hier aus dem Scheißding, ey. Oh, wo ist denn da? lokalisiere das Gebäude mhm. ja, sehr präzise Angelegenheit hier schon wieder kein Gebäude das da Austoffbeutel. Oh, oh ey, diese Unterwassergelumpel da. So. Geil. Zeig. Ah, oh, da zeigt er mir was an. Ich wollte es markieren. Scheiße. Dreck, ey. Mehr. ja komm, leck mich, ey, ist nicht deren Scheiß ernst. Ja, getrickst Nautilon hier, yeah, yeah. Nein. Jetzt das Signal weg, ey. Ah. In einer Farge mit ihren komischen Missionen, ey, nur in die Länge gezogen. Gut, jetzt machen wir halt eine Unterwassermission. Ist eigentlich nicht geplant. Aber dass man mit seinem Frachter hier nicht drauf schießen kann. Bewaffnung und man kann nicht auf die Planeten schießen. Das ist echt ganz schön tief. Sturm, ja, war ja auch ein Sturm. Ich werde ja brände interessieren, also das Ding zu steuern, so eine Kunst für sich. Das Gebäude, wie tief ist das hier? Der hm. Frachtabwurf 83. Rechts unten steht 119. Was denn nun? 83 auch gut tief. Ach, warte, na, machen sie eine Dreckswaffe ein. Weg, ey. So. Also damit kann man die auch nicht töten, ist ja geil. Gott, dann kann man die töten, ey. War. unverwundbar die dinge da ja, ist mir jetzt auch voll bewusst eingang Scheiße oder? Okay, machen sind unter Wasser, können sich da auch super nicht bewegen. Ja, komm, Wir haben doch das drecks u boot Was will er noch von uns? Oh, ein Hochleistungsscheißkacke. Sind zu weit weg von dem Müllhaufen. Ich hätte das gedacht. Warum die Haufen Scheiße denn geparkt? Wenn. So. Cool. Echt jetzt, wo ist der Bauplan jetzt hin? Nutzt das Hochleistungssonar, ja. Was zum. Und wo ist es? Ey, dieser Haufen. Wo ist du, ne? Ist das Ding, was wir eingebaut haben, oder was? Ich könnte kotzen. Das Lockbuch der Crew echt jetzt. Hab ich das Frachter heute? solchen versunkenen Fracks. Ja und was? Ah Frachter. So wo ist das Scheißding? war hm. ah ja acht Minuten. hey Gott, haben wir keinen verbesserten Antrieb hier oder so eine Scheiße. Antrieb und das ist Ladeeinheit. Oh, irgendeine Ladeeinheit hier. Ist nicht deren scheiß Ernst. Acht Minuten, da kann ich auch hinfliegen. Aber.. Oh Alter, lass mich nach oben. Oh Alter, bleib doch diese Steuerung, wenn ich es im Haufen weiß, oder? Hier ist nicht eine Insel. Der ganze Planet kotzt mich an. fahren sie 8 Minuten dumm geradeaus mit dem langsam U-Boot, ey. Ist nicht deren Ernst. Gut, das werde ich dann gleich rausschneiden, diese 8 Minuten des Todes hier. Ich hoffe, ihr habt eure Mission auf einem besseren Planeten, wo es ein paar Inseln gibt. Weil das hier ist ja Katastrophe, nicht eine Insel. So, willkommen zurück. Wir sind jetzt nun endlich da. Das war bisher die schlimmste Mission ever. Wir mussten echt neun Minuten Echtzeit mit diesem so boot fahren. Wenn nichts. Ja, so, aktuell ist hier die scheiß -Mission. Echt jetzt. Okay, ist nichts zu Ende. Versunkenes Gebäude echt jetzt. Wie weit müssen wir diesmal? mal vier Minuten. Bis gleich. So, willkommen zurück. Wir sind jetzt endlich... Bei dem verlassenen Gebäude. Hoffentlich endet das gleich da. So, aktualisiert die blöde Mission. Vielleicht müssen wir jetzt auch noch den Dress Tempel suchen. Ah. Mhm. War oh, ja klar. So, Hochleistungssensor. Versunkenen Gebäude. Wow. Echt jetzt. Ja, bis gleich. So, nächste Gebäude. Ich weiß wie oft wir das noch machen müssen. Das ist mit Abstand die schlimmste Mission ever. Was oh, ist denn noch was? jetzt, ey? Jetzt es geht immer noch weiter. Noch ein Gebäude ist nicht der also ich werde den ganzen Tag hier auf diesem Drecksplaneten verbringen. Ist diese Scheiße jetzt ja wieder fast drei Minuten. Bis gleich so. nächstes schwachsinnige Gebäude ich habe herausgefunden, wie wir dieses Ungeheuer aus der Tiefe da das Monster töten. Und zwar mit dem Minenlaser des demich Nobots. Boah, Diese Drecksmission. Eine Zeitverschwendung. Ja. Noch 100 Gebäude oder so. Und natürlich ist hier nirgends eine Insel, damit wir unser Schiff rufen könnten. Das heißt, wir dürfen den ganzen Drecksweg auch wieder zurück. So, Überreste der Crew immer noch. Wow. Oh, wir dürfen noch mehr scannen und noch weiter. Wow. Ja, geil jetzt super ausgekundschaftete Distanz Echt scannen, 100 Meter fahren, scannen oder was? Ah, oh, ne, wir haben Signal entdeckt. Wie weit ist es weg? Gut, bis gleich. Wo? Oh, neues Gebäude. Auch So, oh. oh, was ist jetzt? Hm. Ist sie fertig jetzt, oder was? Oh, ja, sie ist hier nicht mehr. Oh, geil. Sind endlich fertig mit dem Scheiß. Noch mal Planeten erkunden, ein bisschen Tiere scannen und was ist. Landet im Meer, ey. Das ist ja wohl So. man nur noch eine Insel finden, um den. Wegzaufen hier. lass mich raus jetzt hier. Da ist einer. Super, ey. Hier wieder wegzukommen, ist eine Kunst für sich. Hoffentlich ist die nicht zu weit weg. Ich fliege uns dann in der Raumstation. Bis zur nächsten Folge dann. Jetzt. Oh nein, scheiße. Wächter. Tief genug. wo ist er denn? Oh Gott, das ist nicht tief genug. Na super. Groh Aber wir müssen ja auch irgendwie unser Schiff rufen im Kampf kann man das nicht rufen. Ja, wieso sieht der mich, obwohl ich unter Wasser bin? Ja, oh nee, lass mich jetzt mal einen Schub rufen. los. geklappt? Da ja, weg hier. Possible Raumstation. Oh Gott, da hinten. Wie gut, dass er Alter den Antrieb langsam macht. Nee, ey, ich habe keinen Bock auf die. noch schnell landen. Also, anstatt Tiere zu scannen, haben wir die komplette Nautilon-Mission gemacht. Die auch super entspannt ist. Aha. Also, wenn da einer mehr Spaß dran hat, freut mich das für ihn, aber die ist ja so nervig. und langgezogen. Gut, dann werden wir hoffentlich beim nächsten Mal. Eine andere Mission machen und weiter scannen. Hm. Damit bedanke ich mich trotzdem vielmals für's Zusehen. Wenn ihr Spaß hattet, nichts mehr verpassen wollt, gerne abonnieren und liken. Und dann bis zum nächsten Mal.